Unsere Kirche ist äh, in Äthiopien eine nationale äh, Kirche. Die katholische Kirche ist eine universale Kirche. Das ist man sieht äh, von diesem Sinne äh, eine großer Unterricht. Unsere äthiopische Orthodoxe Gottesdienst ist lang gedauert. Einmal äh, zum Beispiel bei Karl Woha äh, wir äh, an wir ab äh, 7 Uhr, es dauert bis äh, 17 oder 18 Uhr. Ja, äh, bei uns ist man kann sagen auch locker man, äh, die Leute gehen und kommen. Ja, bei uns ist, äh, gibt es auch viele äh, Priester. In einer Gemeinde gibt es mehr äh, 30, 40, äh, 50. Bei großen Kloster und äh, auch äh, Kathedralen bis hunderte Priester. Dass wenn äh, ein Priester äh, müde äh, ist, kommt auch andere Priester und machen wir lange Gottesdienst. N nicht nur ein Priester oder ein Pfarrer. Es war dann so, dass ich, sobald unser Gottesdienst zu Ende war, natürlich es auch nicht mehr möglich war, dass ich ob hier als evangelischer Pfarrer in den Altarraum gehe. Dann ist natürlich auch ein großer Unterschied, dass in der äthiopisch Orthodoxen Kirche es undenkbar ist, dass Frauen im Altarraum als Pfarrerinnen mitwirken im Gottesdienst. Und das ist natürlich in unserer Kirche schon, nachdem es anfangs ja auch nicht so einfach war, ein großer Schatz äh, geworden, weil wir durch Frauen unsere alten Glaubenstraditionen und auch Bibeltexte äh, ganz neu haben lesen gelernt. Und die sind auch ganz, ganz neu eigentlich uns ins Bewusstsein gekommen. Also für uns heute ist das völlig selbstverständlich, dass bei uns Frauen Pfarrerinnen sind. Und das ist natürlich auch etwas bleibend Trennendes. Ä Äthiopien ist ein Land, in dem seit Jahrhunderten Muslime und Christen äh, in einem Staatsverband leben und, äh, und einigermaßen konfliktarmen. Das wird sicher im Einzelnen auch Schwierigkeiten immer mal wieder gegeben haben, aber äh, jedenfalls äh, auf der offiziellen Ebene gibt es äh, gute, Gutes miteinander. Das andere, was mir auffällt, dass ja die äthiopische Kirche eine, eine sehr enge Beziehung zum Judentum, zu ihrer äh, jüdischen Herkunft hat. Wenn ich an unsere eigene Dogmatik denke oder an unsere Dogmengeschichte, dann stelle ich fest, dass wir ja in einer Tradition leben, in dem wir immer das alte Gottesvolk auch als das Vergangene angesehen haben. Und da können uns die Äthiopier auch noch wieder dessen belehren, dass das nichts Vergangenes ist, sondern dass das etwas Bleibendes ist und äh, dass diese Tradition gewahrt ist. Also eine Kirche, die die jüdische Tradition, die jüdische Herkunft und äh, den christlichen Impuls äh, in einer Weise zusammengehalten hat, wie das sonst kaum irgendwo stattfände.